Mit Camtasia 2020 wurden die sogenannten Pakete eingeführt. Mit Paketen kann ich Sachen wie Vorlagen, Bibliotheken, Schemas, Tastenkombinationen, Favoriten etc. in eine Datei exportieren, diese dann versenden und der Empfänger kann dieses Paket importieren und hat dann dieselben Daten zum Weiterarbeiten. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt ein Tastenkürzel, Steuerung umschalt e Dann öffnet sich dieses Fenster und jetzt kann ich entscheiden, welche Vorlagen ich weitergeben möchte, welche Schemas, welche Bibliothek oder Bibliothek kennen. Tastenkombinationen habe ich keine eigenen angelegt, aber Favoriten habe ich und eigene Werkzeuge habe ich auch. Dann klicke ich auf Exportieren und erhalte eine Paketdatei zur Weitergabe.